Und los geht's. Reife Niveau 4. Also hier gibt es schon einige Voraussetzungen, also voraussetzungen um das zu verstehen. Wenn etwas nicht bekannt ist, schaut ihr bitte die vorherigen Videos. Man kann jetzt nicht alles in einem Video erklären, das geht doch nicht. Also, äh, dann fangen wir jetzt mit diesem Thema an. Welches der folgenden Diagrammen stellt was da? Also man muss hier schon mit den Begriffen bekannt sein. und die Begriffe kennen Entschuldigung. Und jetzt hier, was ist eine lineare Funktion? Wie sieht sie aus? Also welches Diagramm hier könnte eine lineare Funktion nicht nee, Das sieht wie nicht wie eine Gerade aus, das sollte gerade sein. Wo haben wir gerade? Da, da haben wir gerade. Ja, super, das ist tatsächlich eine lineare Funktion. Und was könnte noch hier vielleicht eine lineare Funktion sein? Da, da haben wir auch mehrere lineare Funktionen, da sind sie, ja? Okay, super, da haben wir schon die Antwort zu dieser Frage. Was könnte dann eine Potenzfunktion zweiten Grades sein? Das bedeutet eine Parabel, so eine Kurve, die nach oben schaut. Da haben wir nicht eine Kurve, da haben wir eine Kurve, die nach oben schaut, aber die hat so viele, viele, viele Kurven, das wollen wir bei einer Potenzfunktion zweiten Grades nicht. so, das ist sowas, ja, das könnte eine Potenzfunktion äh, zweiten Grades sein, das ist eine Kurve, äh, die nach oben schaut und nichts anderes und das könnte schon sowas sein oder das hier auch sieht so aus, an nur das schaut nach unten. Aber das geht nach unten, aber das wieder tatsächlich könnte wieder eine Potenzfunktion drei, zweiten Grades sein. Eine äh, e -I. Äh, eigentlich das sollte eine quadratische Funktion sein, eine Potenzfunktion zweiten Grades haben wir eigentlich gar nicht, weil Potenzfunktion bedeutet, wir haben nur den Term mit äh, hoch 2 und das kommt hier gar nicht vor. Das sollte am Anfang sein, ja. Also das ist eine quadratische Funktion haben wir jetzt hier schon beantwortet. Eine Potenzfunktion äh, Dritten Grades, das sollte auch durch den Null gehen und wir haben das jetzt hier auch nicht. Äh, was wir vom dritten Grad haben, dass ist hier, aber das ist doch eine Polynomfunktion dritten Grades. Was bedeutet das dritten Grades? Dass wir so irgendwie eine Kurve haben und keine Gerade äh, mehr, die einmal nach oben geht, dann einmal nach unten und dann wieder nach oben. Und wenn das passiert, dann könnte es sein, dass das eine Polynomfunktion dritten Grades ist. Und nicht Potenzfunktion, wie es da steht. Also wir haben von unten und geht es nicht wieder nach, äh, dann nach oben. Wenn die äh, Zahl hier ungerade ist, 3, 5 und so weiter, dann wird die Kurve unten anfangen und oben enden. Wenn die Zahl hier gerade ist, 2. Grades, 4. Grades, 6. Grades, dann fängt die Kurve in, äh, von oben zum Beispiel und wird wieder nach oben oder von unten und wieder nach unten. Ja? Und der Grad... Das kann man dann entscheiden dadurch, wie oft so so eine eine Änderung der Richtung äh, die Kurve macht. Ja, von äh, nach oben geht sie dann wieder nach unten, von unten. Das passiert zweimal. Der Grad ist dann 1 mehr, 3. Und das passiert hier einmal, zweimal da, dreimal da, noch einmal, einmal da, zweimal da, dreimal da. Später werden wir das lernen, dass diese äh, diese Stellen Extremstellen nennt. Ja. Und das ist halt, das bedeutet, wir haben 1, 2, 3 Stellen, wo das endet. Also das wird 1 mehr vierten Grades sein. Ja? Das ist aber nicht eine Potenzfunktion, das ist eine Polynomfunktion vierten Grades. Ja? Äh, und dann Sinusfunktion, Sinusfunktion, das ist sowas oder sowas. Ja? Das ist mal oben, mal unten, mal oben, mal unten. Das ist eine Welle halt, Ja. das ist die Sinus und die Cosinus. Funktionen, die nennt man auch, äh, die benutzt man sehr stark in der Wellenphysik. Ja? Und was ist jetzt von beiden das Sinus und was ist das Kosinus? Also, wenn man mit dem Taschenrechner einmal das einfach probiert oder den Einheitskreis mal schaut, dann sieht man ganz schnell, Sinus von 0 Grad muss 0 sein. Hier beim 0 haben wir nicht 0. Also, das kann keine Sinusfunktion sein. Das aber schon. Bei 0 ist die Funktion, die Wertefunktion auch 0. Ja? Das bedeutet, das hier ist die Sinusfunktion und das ist halt die Cosinusfunktion, die ihr Maximalwert beim 0 hat. Ja, schauen wir mal, ob wir auch hier irgendwo den Einheitskreis finden können. Sollte irgendwo hier stehen, da ist er, ja. Da auf dieser Achse wird das Cosinus äh, gezeigt, ja. Und wenn der Winkel 0 ist, also ganz auf der Achse, dann ist das Cosinus bei diesem Einheitskreis, also das Maximal 1 hat. ja. Gut. Und wo kann man eine quadratische Funktion sehen? Das haben wir schon gesehen. Das ist das und das da. Ja? Eine Kurve äh, mit einer Stelle, wo die Richtung sich ändert und entweder nach oben oder nach unten. Das Ganze. Ja? Und eine natürliche Logarithmusfunktion, Das haben wir hier zweimal. Einmal hier allein. Und warum das jetzt eine Logarithmusfunktion sein könnte, kann man nicht so leicht erklären. Man muss sich da an gewöhnen halt. Aber auf jeden Fall, da sieht man, man trifft hier die Achse nicht. Ja? Und es wird immer weniger steil. Ja? Und wenn diese äh, äh, Sachen so erfüllt werden, das könnte dann tatsächlich eine Logarithmusfunktion sein. Und die sehen wir, diese Logarithmusfunktion allerdings auch hier. Hallo, da ist sie, ja, hier unten. Ja, das ist nämlich das gleiche. Und wenn wir jetzt hier, was ist danach gefragt, die 1 durch x. 1 durch x haben wir hier. Eigentlich haben wir nicht 1 durch x, ja, tatsächlich haben wir 1 durch x, ja. Wir sehen jetzt hier, wenn wir äh, äh, das ist nicht so genau, 1 durch x oder? 1 durch 1 sollte 1 sein. Aber das ist eine äh, Funktion von dieser Art. Ja? Das ist hier eigentlich 2 durch. Nee. Jetzt bin ich selber verwirrt. 1 durch x, das ist nicht genau durch x. Aber das ist halt eine indirekte Proportionalität. Wie auch immer. Machen wir dann weiter. Warum ist es eine indirekte Proportionalität? Eindeutig, weil, wenn wir hier diese Stelle schauen, so 3 und irgendwas da, da spricht auch diese Stelle hier. Und das bedeutet äh, genau, dass äh, wir den Kehrwert immer haben. ja Gut, und was ist mit der Exponentialfunktion? Das diese, kann man hier diese, das Ergebnis Ex einer Exponentialfunktion ist immer positiv und die wird nie die x-Achse treffen, ja, und die wird immer steiler. Das ist die Exponentialfunktion und die sieht man, mh, sieht man sie irgendwo anders, hier, ah ja, hier haben wir mehrere. Ja, mehr exponentialen funktionen ja nur diese hier ist minus e hoch x zum beispiel ja entschuldigung 0,5 hoch x also das ist die zahl die basis ist weniger als äh, als 1 halt, ja. da kann man verschiedene äh, exponentielle funktionen sehen wenn es minus wäre wäre die Funktion unter der achse gut und wo haben wir dann ein Umkehrfunktionenpaar? Eindeutig hier, die Exponential und die Logarithmusfunktion, Exponential oben, Logarithmus unten, sind halt Umkehrfunktionen. Wir haben schon gelernt, Logarithmus ist die Gegenrechnung von, Exp äh, von Exponentialrechnung. Äh, und haben wir das irgendwo anders hier? was man auch so äh, das gelten lassen dass es halt nur eine funktion ja die in zwei geteilt wird aus äh, klarer gründe weil 1 durch x nie äh, geht also das kann man nicht definieren also bei der stelle 0 können wir diese funktion nicht mehr definieren ja und man sieht hier dass diese funktion die Umkehrfunktion von sich selber ist ja, wenn wir denken ah, y ist dach 1 durch x das bedeutet wenn wir das so umformen ist x 1 durch y wir haben letztendlich die gleiche äh, funktion also da haben wir halt ist die funktion selber die umkehrfunktion von sich selbst na gut somit sind wir jetzt fertig man muss einfach bei diesen sachen irgendwie sich daran gewöhnen und denken was bedeutet diese funktion und so weiter und so fort und sich mit den figuren halt so äh, bekannt, also dass man die Figur gut gelernt hat, ja? Hm, gut, danke sehr.